Während des Durchschwungs ist es sehr wichtig, dass man äh, nicht zu neugierig wird und man muss auf den Ball schauen und nicht auf den Wal, der vorbei hier in der Atlantik schwimmt. Okay? Jetzt kommt war. Please. Please. Ihr müsst mir glauben, da kommt ein war. Ach, mein Kameramann ist scheiße. <lacht>